Das Ändern von äh, Ordnern kann Code ausführen, auch bei Ubuntu Mate, anderes Betriebssystem, anderer Dateimanager. Ich habe mal ein bisschen probiert. Gut, äh, Ausnutzbarkeit äh, hier möglicherweise sogar noch einfacher. Ein Unterordner, den kann man sich anlegen, Icons, ne? und da kann man sich Icons äh, selber... Reinkopieren, ne? zum Beispiel weil man ein schönes Icon-Theme gefunden hat im Internet. Ne? Und hier in diesen User-Ordner kann man sich zusätzliche Themes, ja, Icon-Themes, ne? so Symbolbildchen einkopieren. Nun, wenn der Name des Icon-Themas ein Shell-Kommando enthält, hat man vielleicht ein Problem. Ne? Ja, fällt gar nicht so auf. Ich nehme mal wieder das beliebte Programm x damit uns hier was Schönes entgegenpoppt als Demo. Ne? Hier ist wieder mal im Pfad was, aber nicht nur im Pfad, sondern ne? hier sind ja die Symbole gespeichert, überhaupt kein Problem. Und es gibt das Index Theme, da muss auch nochmal von den gedachten Angreifer der Name auch nochmal rein, genauso wie der Ordner heißt. Ne? So, x icon theme habe ich es mal genannt, wobei X-Eyes das Programm ist, was hinterher ausgeführt wird, was nicht ausgeführt werden dürfte. Anstelle von X-Eyes hätte ich jedes beliebige Shell-Kommando eingeben können, zum Beispiel zum Löschen der Festplatte oder so. Nein, nicht so schön. Gut, haben wir das so vorbereitet. und Ihr könnt ein beliebiges vorhandenes Icon-Thema mal einfach mal umbenennen. Und das ist in diesem versteckten Ordner Punkt-Icons bei uns drauf, das hättet ihr euch runtergeladen, weil ihr gerne unter Ubuntu Mate äh, ein schöneres Icon-Thema hättet. Ne? Und dann könntet ihr dieses Thema anwenden. Ne? Ihr würdet sagen, ach, jetzt habe ich ein schönes. Ne? Äh, die vorhandenen Themen wunderbar, anpassen. Und ich habe neue Symbole, ne? neue Symbole. Und zum Beispiel findet man dann auch das x Icon-Theme. So, ja, habe ich jetzt äh, genau. So. Was passiert jetzt? Ja, wir sehen, ich habe mir eigentlich nur das Ad weiter thema kopiert. Ne? Der Angreifer könnte ja irgendwas Fertiges nehmen, brauchen hier nur zwei Sachen machen: Umbenennen und äh, den Eintrag. So, was passiert jetzt? Jetzt möchte ich äh, irgendwann mal mit diesem Icon-Thema ne? rechtsklick Und zwar, jetzt nehmen wir die globale Farbe. Globale Farbe global color und dabei ist es vollkommen wurscht welche farbe ihr wählt sagen wir mal gleich in grün und anwenden und dann haben wir das problem ihr seht es hat sich gestartet als beweis als proof of concept aber nicht nur einmal nein zu wieder auf <lacht> zu wieder auf aber immer. Also nur äh, zur Beruhigung: Die Leute von Linux Mint, <lacht> die äh, sind nicht die alleinigen äh, Verlierer. Ne? Und dass sich die Icon, ja, die Ordnerfarbe nicht geändert hat, kommt auch mal hinzu. Ne? Also gut. Wann liegt das? Wir haben, wir haben Folgendes. Ähm, ich gehe noch mal. Äh, Color Color. So. Wir haben hier Python Skript drauf, dass dafür zuständig ist. Ne? Eigentlich das mal so zu ändern. Ne? Zum Beispiel unter Mathe. So heißt es richtig. Mate oder Mate. Mate, ne? Matee. folder color Pi. OS-System wieder. Unser bekannter Befehl. Dem man besser nichts übergibt, was auf die Shell geraten sollte. Hier in dem Fall der Name. Ne? Icon-Thema. Und da der Themenname, ne, der wird einfach auf eine Shell gegeben, sofern das Thema entsprechend äh, global geändert wird. Ne? Das findet sich hier wieder, also in den Set-Theme. Ne? Hier, Theme. So, und wieder kommt mit OS-System. Der Text, der im Themenname steckt, auf eine Shell. Äh, Shell und wird ausgeführt, in dem Fall x XIS und dann ist das wieder gut, nur zur Beruhigung derjenigen, die Linux mit und nicht nur Linux mit, hat momentan so ein paar Problemchen, die Programmierer, die Ubuntu Matey machen, haben die gleichen Probleme. Ich hoffe, ihr geholfen zu haben, verbleiben, mit freundlichen Grüßen und Tschüss.